Und dann hat er mir die Summe gesagt, den Preis. Und dann war es bei mir wie so bei Wetten, da ist bei einer verloren Wetten in Wette. dann dachte ich mir so, okay, das war's dann jetzt. Ne? Und äh, ein halbes Jahr später. Ja, und dann hat er mir den Bus genau. gesagt, genau. Dann drin? hat er mich überrascht, hat mir die Augen verbunden hat gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Ich so oh. Und dann hat er mich zum Bus geführt und mit verbundenen Augen durfte ich dann den Cetra fühlen. Und wo ich das gefühlt habe, wusste ich, ja, wir kriegen den. Und äh, das war so der Hammer, weil ich habe mir das gewünscht. Und wenn man sich das wünscht und es dann wirklich in Erfüllung geht, das heißt die Materie ist dann wirklich da, dann ähm, bin ich davon überzeugt, dass sie dann auch kommt, weil sonst hätte uns der große Geist den Bus gar nicht zeigt Und dann war klar, okay, wir kriegen den Bus. Aber die größte Herausforderung ist dann natürlich das loszulassen. Weil, ähm, wenn er schon da ist und das Geld halt noch nicht da ist, ja, das war schon so ein heikles Ding sozusagen. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich tun, ähm, dass wir den Bus bekommen, also was liegt in meiner Kraft? Und dann habe ich ein Manifestationshandbuch gemacht. Dann habe ich ähm, so ein Büchle gemacht, wo dann unsere Geschichte drin steht mit Bildern. Und es fängt an, es war einmal ein Drachenreiter und eine Elfe, also in Form von Märchen. Und dann haben wir halt die Geschichte, wie wir im Silberpfeil wohnen, dass der Silberpfeil jetzt so klein ist und dass wir jetzt den wunderschönen Bus gefunden haben und ähm, haben unsere Arbeit erklärt, was wir tun. Und dann mit Bildern drin und dann haben wir das, genau, habe ich das fertig gemacht, bevor ich in die Visionssuche gegangen bin. Und ähm, habe das dann dir gegeben und habe das damit sozusagen für mich beendet und habe den Bus loslassen können zum ersten Mal. Vier Tage lang. Ja, und dann bist du jetzt dran. Genau, weil das war Voraussetzung, dass ich die Vision machen darf. Weil es war dann irgendwann nur noch Bus, Bus, Bus. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, du musst den loslassen, ne? sonst wird das nichts. Ne? Und dann mit diesem Märchenbuch war es dann losgelassen und es lag dann da so rum. Und ich ähm, muss dazu sagen, ich bin halt auch heilerisch tätig. Und zu mir kam jemand, ähm, der hatte ein ziemlich heftiges Problem. Also der konnte kaum noch laufen vor lauter Rückenschmerzen. Und kurzum, die waren nach einer Minute weg und er war mir total dankbar, aber bei ihm im Leben war halt alles andere auch blockiert, also auch die konnten, nicht nur der Rücken. Und er konnte mir zu diesem Zeitpunkt nichts geben, was ich nicht wusste, dass er ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann vorher war. Und natürlich ist mit dem Rücken, mit der Energie im Rücken auch alles andere wieder in Fluss gekommen und also er wurde wieder super erfolgreich was ich alles eben nicht wusste und der kam zur Visionssuche, um die Visionssuche zu unterstützen mit einem Ritual auch.